Hallo, mein Name ist Daphne Schietinger. Willkommen zur Führung hier im Städtischen Museum zur Tasse, Teller und Tafel von Peter Bruckmann. Wir steigen ein mit den Bruckmanns. Sie haben im 19. Jahrhundert gelebt. Hier sehen wir die beiden an der Wand hängen und eben nebendran auch noch einen Teil der Sammlung von den Silberwaren, die sie hergestellt haben. Wenn du dich nicht im Museum befindest, wo ist denn dein Lieblingsplatz in Heilbronn? Das ist ganz eindeutig der botanische Obstgarten, weil ich dort als Kind schon immer äh, mit hingenommen worden bin, ob das das Sommerfest war oder ähm, der Herbstmarkt. Wir waren ganz oft dort oben und haben da ganz viel Zeit verbracht und das ist ein, ein großes Stück Kindheit. Und was gefällt dir an Heilbronn? Heilbronn ist meine Heimatstadt. Ich bin, drin. Ich, bin, ich bin hier aufgewachsen und ich habe hier mein ganzes Leben verbracht. Und es sind einfach auch verschiedene Orte, mit denen man besondere Ereignisse oder, oder Erinnerungen einfach hat. Das ist zum Beispiel das Inselhotel. Das war für mich ein Riesenhighlight, weil wir da meine Konfirmation feiern konnten. Oder gerade auch das Theater. Ich gehe gerne ins Theater. Das finde ich immer sehr schön. Angenommen, du hast einen Wunsch frei. Was würdest du der Stadt Heilbronn schenken? Es ist vielleicht ein bisschen gesponnen, <lacht> aber was ich, ähm, glaube ich, richtig, richtig gut finde, wäre zum Beispiel so eine Art Olympiastadion aus Berlin für Heilbronn, wo ganz viele Fußballspiele oder Konzerte, Events einfach stattfinden können und da ganz viele Menschenmassen sozusagen reinpassen und die Stadt daran einfach auch noch mal kulturell auch wachsen kann. Und was machst du am liebsten in deiner Freizeit? In meiner Freizeit ähm, gehe ich total gerne wandern. Ich bin gerne draußen in der Natur, ein Spaziergang einfach mal im Alltag zwischendurch. Tut mir immer total gut. Oder ähm, was ich auch sehr gerne mache, <lacht> ist Backen. Das Blöde ist, ich habe daheim keinen Backofen <lacht> und wenn ich back, dann muss ich immer alle meine Utensilien einpacken, zu meinem Vater fahren und dann darf ich immer in seiner Küche mich komplett ausbreiten und wenn ich back, dann back ich richtig, also da bin ich den ganzen Tag auch beschäftigt und back auch mehrschichtige Torten mit verschiedenen Füllungen und ähm, da gehe ich dann auch immer ziemlich auf und bin dann immer total happy, wenn ich dann wieder eine Torte fertiggestellt habe und ähm, wenn sie dann auch schmeckt. <lacht> wenn du dich in einem Satz für das Amt des Käthchens bewerben müsstest, wie würde dieser Satz lauten? Heilbronn ist meine Heimatstadt. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Ich brenne für Heilbronn und es fühlt mich einfach mit Stolz, dann auch Heilbronn repräsentieren zu dürfen. In der Region, überregional, in ganz Deutschland, aber natürlich auch in den Partnerstädten. Und das möchte ich gerne einfach weitergeben und nach außen hintragen.